Moin, normalerweise rede ich ja nicht vor so einem Lied, aber hier wollte ich es machen. Erstens sind da drin Texte zu lesen, die echt verstörend sind, dementsprechend eine kleine Triggerwarnung. Und zweitens den Refrain, den Gronk hier singt, den habe ich aus einem Let's Play rausgenommen, also sprich aus dem Kontext gezogen. Das Ganze habe ich dann in diesen Lied mit reingemacht und wir haben da den Text zugeschrieben und das Video dazu gemacht. Also alles, was da drinnen vorkommt, da hat Gronk nichts mit zu tun, der hatte keinen Einfluss darauf. Und jetzt viel Spaß beim Lied. Ich kann nicht so viel reden während der Credits, weil immer wenn die singen, halte ich ja meine Fresse. Und die Lieder sind ja echt schön, deswegen möchten wir auch, dass die gehört werden. Aber vielleicht kann ich ja jetzt. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich glaube, da wird wieder gesungen. Da halte ich meine Fresse. Die Fresse halte ich jetzt. Ich halt die, Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt dich hier. Du musst dich nicht wundern, wenn's passiert Wenn du so rumläufst, ist doch klar Das ist hier alles arrangiert Die wollen nur Ich meine Fresse, die Fresse, halt dich jetzt. Ich halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt dich halt jetzt. Halt die Fresse Halt die Fresse Ich bin elf, weiß mehr als du Wenn du das ist, dann ist das Mord Du bist eine richtig fette Kuh Ach guck mal noch, so ein Gaylord Du spielst nur Sims und Minecraft Die Klicks ist nicht mal gut Ich weiß, dass ich das besser kann Da halt ich meine Fresse Die Fresse halt ich jetzt Ich halt die Fresse Meine Fresse, die Fresse halt ich jetzt. Ich halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt, die Fresse, halt ich jetzt.